Mathewissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet: Satz des Pythagoras. Es liegt ein Dreieck mit einem rechten Winkel vor. Die Länge der A-Seite und die der B-Seite sind bekannt. Die Länge der C-Seite ist unbekannt. Der Satz des Pythagoras wird zur Berechnung der fehlenden Seitenlängen von rechtwinkligen Dreiecken angewandt. Er lautet wie folgt. Der Flächeninhalt des Quadrats über der Seite C, ist flächengleich zu der Summe der quadratischen Flächen der restlichen beiden Seiten. Im ersten Schritt wird nun die Gleichung aufgestellt. Im zweiten Schritt werden die Zahlen eingesetzt. Anschließend wird die Wurzel aus 25 gezogen. Das Ergebnis lautet 5. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Satz des Pythagoras, mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.